Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Informationsveranstaltung zur spezifischen Ernährungstherapie bei rheumatischen Erkrankungen. Ähm, ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Patientinnen und Patienten und Interessierte äh, für die ketogene Diät und andere ernährungstherapeutische Ansätze zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen. Äh, ich freue mich, äh, dass, äh, Sie, äh, dass Sie Interesse haben für, für diese speziellen Behandlungsformen auch. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen sehr kompetenten Gast heute bei uns begrüßen können, die Frau Dr. Heidt, äh, eine gelernte Ernährungswissenschaftlerin auch, die bei der Firma Scheer arbeitet äh, und äh, zuletzt an eine, der eine, eine Universität in, in Münster äh, studiert auch. Äh, und dort auch mit den Kollegen äh, Professor Krieger beispielsweise eine Studie durchgeführt hat äh, zur Ketogen, zur Behandlung äh, einer, der rheumatoiden Arthritis äh, mit einer ketogenen diät Wir würden uns nachher noch einiges über diese, äh, über diese Studie erzählen, die wahrscheinlich am Anfang äh, des nächsten Jahres dann publiziert wird. Und wir sehr gespannt sind über die, äh, auf die Ergebnisse. Ähm, also, äh, ich würde... Einleitend etwas darüber sagen, ob es überhaupt eine Rheuma-Diät gibt. Ja, ähm, Im nachfolgenden zweiten Teil wird dann äh, Frau Dr. Haid einen keto überblick geben über das therapeutische Potenzial, die Grundlagen und die praktische Umsetzung zu einer keto gene bei den unterschiedlichen Krankheitsbildern, insbesondere auch bei also entzündungsfördernden Erkrankungen. Ähm, abschließend würde ich dann nochmal ins Detail gehen und ähm, praktische Aspekte. Kurz erläutern, wie wir äh, diese spezifische Ernährungstherapie bei uns in der Klinik äh, durchführen. Ich hoffe, wir haben zwischendurch, oder hinterher, noch Zeit für Diskussionen und äh, entsprechende Fragen. Ja, provokative Fragen. Gibt es überhaupt eine Rheumadiet? Ähm, gar nicht so ganz einfach, sich zurechtzufinden in dem Diätdschungel, den es heutzutage gibt. Ähm, das ist ja mittlerweile fast eine, eine, eine religiöse Gemeinschaft, mit der man da zu tun hat auch. Jeder, jede dieser spezifischen Ernährung oder Diätform nimmt für sich einen Anspruch, die allein selig machende zu sein auch und bekämpft die konkurrierenden Diäten mit entsprechender religiöser Innenkunst. Auch. Also insofern gar nicht so ganz einfach dort den Überblick zu behalten. Tatsächlich ist es so, dass der Mensch einen sogenannter opportunistischer Omniveau ist, das heißt immer so ein Allesfresser, der das futtert, was er was er vorfindet im Endeffekt. Und das zeigt Ihnen schon an, dass der menschliche Organismus eine erhebliche, eine erstaunliche metabolische Flexibilität aufweist. Wir sehen Sie schon daran, dass in, in unterschiedlichen Regionen der Welt völlig unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten Routinen, haben. Wenn Sie sich die Eskimos oder Inuit anschauen, die äh, hauptsächlich von, äh, von, von, von Fischen oder ähm, sehr, eine sehr fettbasierte Ernährung haben. Auch ähm, im Gegensatz dazu gibt es in bestimmten Regionen, in Indien beispielsweise also sehr, sehr strikte äh, Veganer, die wirklich nur ein ganz, ganz begrenztes, äh, überwiegend äh, äh, vegetarisches. Äh, äh, Ernährungspanel haben tatsächlich auch. Es gibt äh, bestimmte Regionen der Welt, wo sich äh, Menschen praktisch fast ausschließlich von Fleisch ernähren. Also es zeigt schon, das Spektrum ist hier äh, sehr, sehr, sehr, sehr groß. Ja. Warum ist das überhaupt von Bedeutung für unsere Patienten? Tatsächlich ist es so, dass äh, nicht anders als der Großteil der Bevölkerung in Industrienationen äh, auch unsere Patienten, die an rheumatischen Erkrankungen leiden, äh, von Übergewicht, Adipositas metabolischen Erkrankungen wie Diabetes, äh, Insulinresistenz als Vorstufe äh, leiden. Und tatsächlich ist es sogar in einem größeren Ausmaß und schlimmer darunter leiden auch. Das hat natürlich auch mit den zugrunde liegenden chronischen Erkrankungen zu tun. Die inflammatorischen Erkrankungen, die solche metabolischen Dysfunktionen noch begünstigen auch. Das führt letztendlich dazu, also im Endeffekt tatsächlich kann man, es gibt ganz gute Untersuchungen, die zeigen, dass Patienten mit rheumatischen Erkrankungen auch eine gestörte Körperzusammensetzung haben. Das heißt, der Anteil des Körperfetts, des viszeralen Fetts, der zwischen den Organen liegt, das eher das ungesunde Fett ist auch, die ungesunden Fettdepots ist deutlich erhöht. Im Gegensatz dazu ist die Muskelmasse erheblich vermindert. Das wiederum führt zu einer verminderten Kraft und Ausdauer. Patienten mit Rheuma haben eine sehr erheblich eingeschränkte Fitness auch und äh, auch äh, aufgrund der äh, durch die Erkrankung bedingten äh, Immobilität, äh, den Funktionseinschränkungen, die eben damit verbunden die Schmerzen, die dazu führen auch und das wiederum führt zu diesem verhinderten oder also dem verschlechterten Energiezustand mit der Erschöpfung, Partiksymptomatik in Kombination mit ähm, kognitiven und psychischen Veränderungen, depressiven Störungen tatsächlich auch. Und all diese dieser, dieser dieser Teufelskreis, der sich dort entwickelt, kann letztendlich auch dazu führen, dass Patienten auf unsere durchaus guten, sehr sehr effektiven Therapien äh, unzureichend ansprechen. Auch ähm, ähm, noch mal die Frage gestellt: Gibt es eine rheuma -Diät? Ich fürchte, äh, wir müssen diese Antwort verneinen. Äh, warum nicht? Im Endeffekt kann man die Fragen relativ einfach beantworten. Es gibt eben nicht ein Räumer tatsächlich, es sind sehr komplexe Erkrankungen. Selbst die Patienten, die dieselbe Diagnose haben, haben eben nicht dieselbe Erkrankung. Es gibt eine erhebliche Variabilität in der Ausprägung, die sich dann mit der Zeit unter den Therapien durchaus verändert. hat. Also man kann die Patienten eben nicht so ohne weiteres vergleichen weil es gibt eine sehr komplexe und individuelle Immun- und Entzündungspathologie äh, bei, dort vorliegt. Auch. Darüber hinaus ist es so, dass die Ernährung natürlich zu Stoffwechselwirkungen führt. Und auch diese Stoffwechselwirkungen oder Interaktionen mit Stoffwechsel sind extrem komplex und individuell geprägt. Und auch hier gibt es Wechselwirkungen zwischen dem Immunsystem, der Immunpathologie und Stoffwechselerkrankungen. Ähm, last but not least es ist extrem schwierig und herausfordernd, Ernährungsstudien durchzuführen. Überhaupt. Das liegt einerseits daran, dass natürlich man hat keine kontrollierten Bedingungen. Es sind häufig Beobachtungsstudien oder epidemiologische Studien. Das kann sich gut verstehen. Man kann Menschen ja nicht einfach über Monate hinweg in ein Labor sperren und wie äh, die Mäuse äh, beobachten und kontrollieren. Ähm, das heißt, das ist eben das, das Handicap dieser, dieser, dieser Ernährungsstudien, dass sie eben häufig aufgrund dieser schlechten oder schwierigen Studienbedingungen nur eingeschränkt ähm, äh, eingeschränkte Aussagekraft haben tatsächlich auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit äh, bezüglich äh, an, an, eines therapeutischen Effektes bei bestimmten Erkrankungen auch bei bei entzündlichen Rheumaerkrankungen es gibt eben keine wirklich richtig gute äh, kontrollierte Studie die die uns dort weitergeht. also keine Rheumadebat im Endeffekt muss man, glaube ich, noch mal einen Schritt zurückgehen. Also, im Endeffekt muss man die, sich die Basics angucken und die Grundlagen einer gesunden Ernährung gelten ganz genauso auch für, für Rheumapatienten. Das heißt, auf eine spezifische Rheumadiät oder, oder Ernährung bei rheumatischen Erkrankungen gelten diese Grundregeln, von denen eine der wichtigsten ist, dass man sich, dass man echtes Essen essen sollte und darf nicht zu viel. Das heißt, echte oder Natürliche Lebensmittel. Alles, also, was eine Verpackung hat und eine lange Inhaltsliste, äh, kann nicht gut sein. Aber das ist so eine ganz einfache Regel. Sie sollten nichts essen, was ihre Großmutter nicht auch als Essen erkannt hat. Auch was heutzutage, ähm, wenn, man sich, wenn man durch einen Supermarkt geht, gar nicht ganz so einfach ist. Also, was unterschätzt wird tatsächlich auch, welchen Stellenwert Eiweiß haben. Wir sollten auch in der Energiebilanz von den Makronährstoffen, wie sie heißen, also Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, ausgenommen werden. Die sollte kein Prozentsatz dieser, dieser Makron-Nährstoffe äh, sein, oder Eiweiße Eiweiß einen ganz besonderen Stellenwert haben. Sie sind eben die Baustoffe, Baustoffe unseres Organismus. Also nicht nur Muskulatur, es äh, ist äh, maßgeblich auf Eiweiße angewiesen, sondern alle Strukturproteine, ähm, das Bindegewebe der Knochen, das Immunsystem äh, ist, auf, äh, ist auf eine ähm, auch adäquate Eiweißzufuhr tatsächlich angewiesen. Es gibt so eine Recyclingfunktion, aber also tatsächlich ist es so, dass man pro Tag etwa 300 Gramm Eiweiß äh, für, für die regenerativen äh, Aspekte braucht tatsächlich auch. Äh, zuführen müssen wir etwa äh, ein Drittel davon. Ähm, und das ist häufig bei bestimmten Ernährungsformen gar nicht so ganz einfach. Ne? Also wenn man sich sehr strikt vegan oder vegetarisch ernährt, äh, Pflanzliche Eiweiße sind häufig nicht so gut bioverfügbar, das heißt, sie sind nicht schlechter auch, aber man musste dort eine ein erhebliche, eine größere Menge zuführen, um auf, eine, um auf, eine adäquate, äh, auf einen adäquaten Anteil zu kommen. In dem Fall sind eben tierische Eiweiße, wie eben Fleisch oder Fisch, durchaus okay. und Es gibt, ist, glaube ich, auch so einen äh, Mythos, dass übermäßiger Fleischgenuss oder Fleisch im Träumer hervorrufen kann oder verschlechtern kann. Hier ist ganz, ganz wesentlich die Qualität der tierischen Proteine, die zugeführt wird auch. Ganz maßgeblichen Anteil hat natürlich das ganze Grünzeug tatsächlich auch, also pflanzliche Ernährung, Gemüse, Ballaststoffe insbesondere oder fermentierte Produkte, die praktisch das Gesunde Futter für unsere Mitbewohner im Darm sind, also unser Mikrobiom. Da hat man in den letzten 10, 20 Jahren erhebliche Erkenntnisse gewonnen, auch welche enorme Bedeutung das Mikrobiom hat, nicht nur für unseren Stoffwechsel, sondern für unser Immunsystem. Fast alle Körperfunktionen werden durch die Darmbakterien mit beeinflusst. Mittlerweile ist es ja fast eine Binsenweisheit, dass. Die Reduktion von Zucker in der Ernährung hat äh, äh, ganz erhebliche positive Effekte, hat, tatsächlich auch, was nicht immer ganz einfach ist, angesichts der Tatsache, dass Zucker in hohen Anteil in fast allen Lebensmitteln heutzutage versteckt ist. Auch. Fett und Kohlenhydrate sind die maßgeblichen Energielieferanten unserer Ernährung, äh, wobei Fette darüber hinaus noch einige strukturelle Effekte haben, das heißt, als Membranbestandteile beispielsweise. Und hier sollte man eben darauf achten, auf eine gute Ratio von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, also die gesunden Fette, und insbesondere darauf achten, dass der Anteil von industriellen Transfetten, die häufig in den Fertigprodukten versteckt sind, ähm, reduziert werden sollte aus. Ähm, alle Mechanismen des Fastens bzw. des Intervallfastens haben ähm, nachweislich. Ähm, Viele, viele positive gesundheitliche Aspekte. Einer der wesentlichen Aspekte auch hinsichtlich der Behandlung von Rheumaerkrankungen ist, dass sie eben wirklich auch entzündungshemmende Effekte haben tatsächlich auch. Ne? Der Stoffwechsel wird optimiert, ähm, verlängern das Leben. Also auch hier diese Prozesse, ähm, Mechanismen des Fastens und Intervallfastens, sollte man in eine Rheuma-Diät integrieren, einfach um diese positiven Effekte zu nutzen. Wir werden vielleicht nachher noch einiges darüber hören auch. und was auch ähm, manchmal stiefmütterlich äh, behandelt wird. Man kann natürlich durch eine gute Ernährung äh, einen Großteil an, an äh, essentiellen Stoffen, Vitaminen zuführen, auch äh, um gezielte Effekte zu erzielen, um gezielte Gesundheitseffekte zu erzielen. Beziehungsweise äh, wir reden hier nicht von Mangelzuständen, sondern bei Krankheitszuständen kann man eben durch den gezielten Einsatz von Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln oder Mineralien positive gesundheitliche äh, Effekte erzielen. Auch äh, mein ganz, ganz äh, bekanntes Beispiel, Beispiel ist, ist Vitamin D. Auch, ne? da wissen Sie, dass eben ein hoher Vitamin-D-Spiegel äh, viele protektive Effekte hat auf unser Immunsystem, auf unseren Knochen, äh, für viele Stoffwechselfunktionen auch ähm, und hier die die dunkle Jahreszeit ist äh, naht schon, und wir wissen, dass die bei äh, fehlender UV-Exposition der Vitamin D-Spiegel relativ rasch in den Keller geht, und wir sind alle Stubenhocker. Also insofern muss man eben Vitamin D tatsächlich substituieren. Auch hier sollte man nicht zu zögerlich sein. Also eine, eine Dosis von 2000 Einheiten pro Tag ist das Minimum tatsächlich auch. Ähm, als Fazit ist, wenn man diese Grundregeln beherzigt, ähm, gibt es darüber hinaus noch äh, in Abhängigkeit von der Zielsetzung einer Ernährung oder einer Diät äh, die Möglichkeiten über so über bestimmte Diäten positive gesundheitliche Aspekte oder äh, Effekte zu erzielen. Und hier ist insbesondere, das ist ja eine Low-Carb-Diät oder ketogene Diät, insbesondere mit einer Kombination mit mit, mit Fastenroutinen, äh, sehr, sehr vielversprechend und erfolgreich auch. Es ähm, zieht mir sehr am Herzen darauf hinzuweisen, dass auch die besten ähm, medikamentösen Therapien, von denen wir in der Rheumatologie in den letzten Jahren ja sehr viele haben, also das, das Repertoire an medikamentösen Möglichkeiten erweitert sich ständig, äh, diese Medikamente sind deutlich wirksamer, deutlich besser verträglich, wirken schneller auch. Ähm, aber der Punkt ist tatsächlich, dass sie häufig trotzdem nicht zu einer adäquaten Krankheitskontrolle oder Geheilung führen aus. Und das liegt möglicherweise auch zum einen daran, dass wir die gesundheitliche Basis nicht adäquat berücksichtigen. Und ich habe das mal so hier aufgezeigt, dass es eben diese, diese vier Säulen sind, auf denen diese, das beruht auch. Dass auf die eine Säule habe ich schon, schon erwähnt, also das ist die gesunde Ernährung tatsächlich auch. Fast genauso wichtig und auch von vielen unserer Patienten nicht adäquat berücksichtigt und in den Alltag integriert, das ist einfach eine regelmäßige körperliche Belastung als positiver Stressor. Das heißt, eine Bewegungs- und Trainings, Trainingstherie, Sport. Sport ist die beste Medizin mit den wenigsten Nebenwirkungen, mit dem größtmöglichen gesundheitlichen Erfolg für fast alle Erkrankungen hat hat äh, regelmäßiger, intensiver Sport, eine intensive Trainingstherapie, positive Effekte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumor-Erkrankungen, Depressionen, demenzielle Syndrome, ähm, auch entzündlich rheumatische Erkrankungen beispielsweise, ähm, Übergewicht. Äh, es gibt fast keine Erkrankung, wo Sport, äh, bzw. eine regelmäßige körperliche Belastung äh, nicht positive Effekte hat. Schlaf, das wird immer ähm, nicht, nicht adäquat gewürdigt. Ohne einen gesunden, ausreichenden Schlaf funktioniert gar nichts tatsächlich. Das ist aber für unsere, hat eine unglaubliche äh, regenerative Kapazität auch und gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Die psychische Resilienz ist so als vierter Pfeiler hier aufgeführt. Ähm, muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen angesichts der äh, harten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, äh, wichtiger. Wichtiger denn je. Eh. Also wenn diese Basis nicht gut funktioniert, funktionieren häufig auch unsere medikamentösen Therapien nicht und das ist eine Erfahrung, die man über die Jahre gemacht hat, auch dass Patienten sich umso besser behandeln lassen, umso besser auf unsere Therapien ansprechen, wenn sie eben diese vier Säulen ausreichend beachten und in ihren, in ihren Lebensgewohnheiten aufnehmen. Ja, da bin ich schon mit dem ersten Teil fertig ja, und ich äh, freue mich, jetzt das Wort äh, zu übergeben an Frau Dr. Heid, die uns im Rahmen dieser Keto-Kompakt-Session jetzt einiges über die ketogene Diät, über ihre Entwicklung, Entstehung Bedeutung, eins über die wissenschaftlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung äh, nahebringen möchte. Und sie äh, hat diesbezüglich äh, extreme Kompetenz und Erfahrung, und Ich bin immer noch begeistert davon, dass Sie diese, die, die Studie dort an der Uni Münster, beziehungsweise in, in, in der, der Praxis bei der Professor Monika Reus bartel in Praxis durchgeführt hat. auch. hat ja schon gesagt, welche die Anspruchsvoll und schwierig die Durchführung von Ernährungsstudien sind. Insofern nochmal meinen Respekt und ich bin sehr gespannt auf ihre Darstellung und auf die, auf die Ergebnisse der Studie vor allem. Gut, ich übergebe jetzt an Frau Dr. Heidt für ihren Vortrag. Ähm, Herr Dr. Schulz, für die Einladung und auch die Möglichkeit, ähm, unsere Arbeit ähm, im Rahmen dieser Veranstaltung vorzustellen. Ich versuche jetzt mal, meinen Bildschirm zu teilen. Eine Sekunde. Mhm. Ich freue mich, dass wir heute eine kleine Gruppe sind. Das heißt, falls Fragen sind oder ähm, ob Sie gerne noch ähm, Diskussionsbedarf haben, ich glaube, in so einer kleinen Gruppe können wir das gerne auch diskutieren. Ich kann versuchen, alle Fragen zu beantworten. Gibt es schon im Publikum jemanden, der die ketogene Diät mal ähm, probiert hat oder initiiert hat oder sogar den Patienten empfiehlt? Also ich habe schon probiert tatsächlich. Wenn ich das meinen Patienten empfehle, dann ähm, hatte ich wollte ich zumindest mal die Erfahrung gemacht haben auch. Ähm, und ähm, ich war tatsächlich tatsächlich erstaunt, also wie gut und wie schnell diese Effekte sind. Also ich ähm, habe vorher noch nie eine Diät gemacht, aber insofern war ich da etwas äh, überrascht. Erstmal kam es einem relativ raschen Gewichtsverlust, also von, von vier Kilo innerhalb von zwei Wochen tatsächlich. Also es ging wirklich relativ schnell. Und der, der äh, erstaunlichste Effekt bei dieser kilo diät war tatsächlich diese, äh, diese, dieser Zugewinn an Energie also und, und, und Denkfähigkeit. Also die kognitiven, die Konzentrationsfähigkeit war deutlich besser. Man hatte häufig so am Nachmittag so einen, ähm, so einen Durchhänger, wo man sich nur mit äh, Koffeininfusionen, infusionen würden Sie sagen, am Leben erhält auch und das war tatsächlich unter der Diät praktisch komplett weg. Und was wirklich auch ganz erstaunlich war, das ist bei Diäten ja sonst eher problematisch, dass man keinen Hunger hat Also das ging auch relativ schnell, dass man nicht ständig ans Essen gedacht hat auch und kein Verlangen hatte, irgendwas zu essen. Man hat es auch kombiniert mit dem mit Fasten auch. Man hätte durchaus längere Phasen des Fastens anschließen können. Also das war. Wirklich recht unproblematisch, also wirklich. Und hier, insbesondere wirklich dieser, dieser Aspekt, dieser, dieser unglaublichen Energie, die man noch bekommen hat, da war wirklich schon sehr überraschend. Ja, super. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, kann man inzwischen schon meinen Bildschirm sehen? Ja. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, ich beginne. Und wenn Fragen sind, gerne haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit, noch mal zu diskutieren. Genau, hier sind nochmal meine Disclosures und ich würde gleich mit der ketogenen Diät beginnen. Die allgemeine Definition für eine ketogene Diät ist, dass die Diät immer eine fettreiche Diät ist. Sie ist immer eine kohlenhydratarme Diät, bedeutet, dass der Mensch oder der Patient weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag Zuführt. Und das ist auch ganz anders als eine Low Carb Diät. Bei einer Low Carb Diät verbrennt der Mensch mehr Glukose und bei einer ketogenen Diät verbrennen wir Fett und gewinnen aus Fett äh, Ketonkörper. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir jetzt einfach nur Fett essen dürfen und einfach Kohlenhydrate reduzieren. Die Eiweißzufuhr sollte immer nach den ähm, Dachempfehlungen erfolgen, also bei einem Erwachsenen 0,8. Und ähm, auch die Energie sollte nach ähm, den Dachempfehlungen ähm, erfolgen. Das bedeutet ein erwachsener Mensch mit einem Fall von 1,4, ca. 2000 Kalorien. Wie funktioniert überhaupt ähm, die ähm, ketogene Diät oder wann kann der Körper äh, Ketonkörper bilden? Ähm, wie schon ähm, auch Dr. Schulz gesagt hat, erstens, wenn wir fasten, also wenn wir keine Nahrung zu sich führen, ähm, dann entsteht in der leber immer ähm, entstehen in der leber ketonkörper oder wenn wir ganz viel extrem sport betreiben oder wenn wir eine äh, spezielle diät sei es jetzt eine low Carb diät oder eine ketogene diät ähm, ähm, durchführen dann zwingen wir die leber im prinzip ähm, ähm, ketonkörper zu bilden ketonkörper sind somit können wir festhalten Energiesubstrate. es gibt drei ähm, ketonkörper zum einen ist das aceton aceton ähm, spielt überhaupt ähm, keine wichtige funktion weil das einfach über die Lunge ausgeschieden wird. Dann wird Acetoacetat produziert. Acetoacetat ist der zweite Ketonkörper. Allerdings ist die Menge so klein, dass wir das eigentlich vernachlässigen können. Und der Hauptketonkörper ist dieser Beta-Hydroxybutyrat. Also das verursacht oder das macht im Körper eine ganz spezielle Energie oder die ganze Wirkung. Diese Ketonkörper gelangen dann über die Blutbahn äh, mittels äh, von äh, speziellen Transportern in jede Zelle, zum Beispiel in eine äh, Gehirnzelle oder eine Muskelzelle und versorgen somit äh, den Körper mit Energie. Das heißt, äh, mit einer ketogenen Diät versuchen wir den Zustand des Fastens zu imitieren. und wichtig, wir verbrennen Fett und wir produzieren Ketonkörper. Dem Körper ist es egal, ob wir äh, das Fett aus den Hüften verbrennen oder ob wir das durch eine spezielle Energie, zuführen wann kann der mensch auch getonkörper bilden also nicht nur in hungersituationen oder beim fasten es gibt natürlich auch endogene und exogene möglichkeiten es ist wichtig festzuhalten dass die Ketonkörpersynthese, was ganz Natürlich ist, was ganz Physiologisches ist. Je länger wir fasten, je länger wir hungern, desto höher ist auch die Konzentration an diesem beta hydroxybutyrat der einfach eine alternative Energie darstellt und einfach die Energie Krise managt im Körper. Die endogene Ketose entsteht also, wenn wir fasten, wenn wir hungern, oder wenn wir uns speziell mit einer ketogenen Diät ernähren oder wenn wir auch exogene Ketose induzieren. Beispielsweise für eine exogene Ketose ist, wenn wir ganz spezielle Fettsäuren zu sich führen. Also festhalten kann man, dass die Ketonkörper unter natürlichen Bedingungen auch in der Leber produziert werden. Früher war das so, vor zwei Millionen Jahren, es gibt einen sehr guten Artikel oder eine Studie, dass der Mensch fast nur aus Ketonkörpern oder mit Ketonkörpern Gelebt hat mit dem Zuckerkonsum und der Zuckerindustrie essen wir ständig, wir haben immer Mahlzeiten. Das heißt, der Körper wird kaum oder die Leber wird kaum gezwungen, Ketonkörper zu bilden. Ganz wichtig auch für viele, viele sagen, oh Gott, oh Gott, Ketonkörper, ich verbinde das immer mit einer Ketoazidose oder Ketose. Wichtig ist, dass eine Ketose, was natürlich ist, ist, ist nicht gleich eine Ketoazidose. Es gibt eine Ketoseskala und hier kann man dann ganz einfach sehen, also im Normalzustand, wenn wir permanent etwas essen, bildet der Körper, bildet die Leber kaum Ketonkörper. Da ist der Wert zwischen 0,1 Millimol. Wenn wir fasten oder länger fasten, dann steigt der Ketonkörperspiegel an. Eine ähm, diabetische Ketoazidose beginnt bei 10 und mehr Millimol pro Liter und das ist auch pathologisch, das ist nicht mehr natürlich, das ist schon krank. Also eine Ketose ist nicht gleich eine ähm, Ketoazidose, auch ganz wichtig. Die Geschichte der ketogenen Diät, wir haben mittlerweile schon 100 Jahre Erfahrung. Die erste ketogene Diät wurde 1921 initiiert von einem Dr. Weiler, der auch ähm, den ersten Epilepsiepatienten behandelt hat. Und 2021, letztes Jahr, können wir im Prinzip auf eine hundertjährige Geschichte der ketogenen Diät zurückblicken. Die ketogene Diät hat sich auch weiterentwickelt, nicht nur die Geschichte, oder abgewogen, wie viel von Bacon, wie viel vom Egg, äh, wie viel von Möhren oder Apfel muss gegessen werden äh, konnte. Mittlerweile gibt es wirklich die Modified Atkins Diet oder die MCT-Ketogene Diet oder eine LG Diet, Low Index Diet. Und diese Diät ist eigentlich eine gesunde Diät. Und die Mahlzeiten von Patienten, sei es jetzt für Epilepsie oder für die Rheuma-Patienten, sehen ganz anders aus und auch viel, viel gesünder. Es gibt wichtig vielleicht nur kurz festzuhalten, in der Epilepsie versuchen wir das mit der klassischen ketogenen Diät. Eine klassische ketogene Diät, gleich haben Sie das oft gehört, ist eine 4 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 1 oder 1 zu 1 Diät. Hier ist das ganz wichtig, das Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten und Protein. Das erkläre ich gleich nochmal. Bei einer MCT-ketogenen Diät ist der Vorteil, wenn mittelkettige Fettsäuren ähm, verwendet werden, kann, können viel, viel mehr Kohlenhydrate gegessen werden, weil ähm, MCT-Fette eine ähm, Ketose auch selber unabhängig Unabhängig jetzt von einer ketogenen Diät und äh, unabhängig auch jetzt mit Glukose oder ohne Glukose induzieren. Bei einer Low-Glykämik-Index-Diät kann man 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate konsumieren. Hier ist es wichtig, dass diese Diät, dass die Patienten bei der Lebensmittelauswahl immer ähm, Lebensmittel auswählen, die einen sehr niedrigen glykämischen Index haben, also unter 50. Das heißt, Kartoffeln werden hier nicht erlaubt, aber dagegen Süßkartoffeln beispielsweise. Eine modifizierte Atkins die bedeutet, dass Kinder am Tag ca. 10 Gramm Kohlenhydrate konsumieren können und Jugendliche 15 bei einer sehr guten Vertretung und einer Ansprechrate kann man das auf 20 Gramm und nach einem Monat sogar auf 30 Gramm bei Erwachsenen ähm, steigern. Ganz wichtig, dass die klassische ketogene Diät und die MCT-ketogene Diät äh, sind strenge Formen. Hier wird das äh, Essen oder die Lebensmittel immer abgewogen. Bei einer Low Glycemic Index Diät oder Modified Atkins Diät kann der Patient auch gerne schätzen. Wichtig, dass die Initiierung in meinem Klinikum erfolgt, dass das wirklich äh, unter Medical äh, Supervision erfolgt und die Proteine und auch die Energiezufuhr kontrolliert wird. Man sollte auch auf jeden Fall die Mikronährstoffsupplemente oder die Mikronährstoffanpassung immer kontrollieren und schauen, ob der Patient ausreichend mit Vitamin D zum Beispiel versorgt ist oder mit Kalzium. Ähm, genau, bei Erwachsenen, wenn man sich die Diäten noch mal anguckt, wie schaut es eigentlich aus, wenn ein Patient 2000 Kilokalorien das würde bedeuten, bei einer klassischen ketogenen Diät äh, würde das am Tag 200 Gramm Fett sein, also 90 Prozent der äh, Kalorien, 30 Gramm äh, Protein und 20 Gramm äh, äh, Kohlenhydrate. Das ketogene Ratio, haben Sie wahrscheinlich immer jetzt gehört von mir, 4 zu 1, 3 zu 1, 2 zu 1, was ist das überhaupt und wer wird die Ratio berechnet? Es ist ganz einfach. Das ketogene Ratio ist immer das Verhältnis von Fett in Gramm zu Kohlenhydraten. Und Protein. Beispielsweise, wir haben hier 200 Gramm Fett, Protein sind 30 und äh, die Kohlenhydrate 20, 30 plus. 20 sind 50 und 250 bedeutet 4 zu 1. Also vier Anteile Fett und nur 0,5 Anteil ist bestehend aus Protein und 0,5 aus Kohlenhydraten. Wie gesagt, der Vorteil für Patienten oder zum Beispiel für Erwachsene liegt bei einer MCT-Ketogen-Diät, wenn man MCT-Fette hat in die Ernährung integriert, dann kann der Patient viel, viel mehr Kohlenhydrate essen. Das bei Erwachsenen sind das schon 95 Gramm Kohlenhydrate am Tag und auch Protein, wie gesagt, immer bitte nach den Empfehlungen der DGE. Genau, und die Lebensmittelpyramide von Patienten, die eine ketogene Ernährung befolgen, ist da, Ganz einfach, sehr, sehr gesund. Natürlich unten die Getränke. Wichtig ist, dass das Wasser immer mit Kalzium angereichert wird oder sehr viel Hydrogencarbonat zum Abpuffern hat und weil sehr viele, also ein basisches Wasser konsumiert wird. Ganz viel Fett, ganz wichtig, viele gesunde Fette, wenig Omega, also viel Omega-3, wenig Omega-6-Fettsäuren. Komplett auch Arachidonsäure ähm, reiche Lebensmittel meiden. Bei der Proteinquelle ähm, geht man natürlich auf Fleisch und Fisch. Bei den Fischen ist es in Ordnung, wenn die sehr viel Omega 3 enthalten. Bei dem Fleisch sollten es schon magere ähm, Versionen sein oder auch Geflügel. Dann kommt ähm, Gemüse und Ballaststoffe und ganz minimal am oben an der Spitze sind natürlich ähm, die Kohlenhydratträger. Vielleicht ganz wichtig, bei Gemüse und Hülsenfrüchte haben wir so eine Art Ampel. Das heißt, in der roten Liste sind diese Lebensmittel zu meiden. Wenn jeder Patient, jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir versuchen keine Pläne zu geben, sondern wir versuchen die Bedürfnisse von Menschen zu integrieren. und Zu, äh, zu gucken, wenn diese Person natürlich seine Kartoffeln auf Kartoffeln nicht verzichten möchte, äh, dann wird die Diät so angepasst vielleicht eine kleine Menge an Kartoffeln oder seiner Brezel ähm, doch konsumieren kann. Wichtig, der Patient steht immer im Vordergrund. Bei Obst ähm, versuchen wirklich ähm, ähm, Obstsorten zu meiden, die sofort oder einen sehr hohen Fructoseanteil haben. Beeren sind da ähm, natürlich optimal, Avocado oder Limetten sind dann ähm, besonders geeignet. Für Diät. Bei den Fetten und Ölen ist es ganz wichtig, dass wir ähm, Erdnussbutter und Butter komplett ganz meiden, aber auch äh, auf schlechte Fette achten, wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl beispielsweise aus Aquakultur hat natürlich auch ähm, sehr viel Arachidonsäure und ungesundes Fettverhältnis, das gleiche auch Fleisch aus Massen, Tierzuchthaltung ist nicht zu empfehlen. Es wird in der ketogenen Diät immer Butter empfohlen, aber Achtung, Butter hat auch sehr viel Cholesterin. Deswegen entweder auf Margarine umswitchen oder auf andere Fettquellen wie beispielsweise hochwertige, wie Hanföl, Rapsöl, Olivenöl. Wichtig für, auch für, für die Rheumatiker, aber auch in der Epilepsie ähm, Omega-3 Fette zum Beispiel aus Algenöl oder die mittelkettigen Fettsäuren. Mittelkettige Fettsäuren sind spezielle Produkte, beispielsweise achten Sie immer auf den Cholesterin, dass die ähm, immer unter zwei äh, zum Beispiel Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel enthalten sind. Bei den ähm, Milch- und Milchprodukten ähm, ist es auch hier wichtig zu, äh, zu schauen. Ähm, mittlerweile, weil Milch- und Milchprodukte sind ja in der ketogenen Diät ähm, in Ordnung, unter Berücksichtigung von Proteinen. Ähm, wichtig ist aber, dass die ähm die tierischen produkte äh, sehr viel cholesterin enthalten und auch versteckte kohlenhydrate beispielsweise wird in der ketogenen diät viel mit sahne gemacht aber achtung 100 gramm sahne haben schon 84 äh, milligramm äh, cholesterin und 3,3 gramm zum beispiel kohlenhydrate auch das ketogene verhältnis ist nicht optimal zum beispiel wenn man eine pflanzliche äh, version verwendet die überhaupt keine ähm, kein cholesterin enthält minimale kohlenhydratmengen und auch viel viel besser besseres ketogenes Ratio. Also ganz wichtig, wenn Sie Milch- und Milchprodukte einsetzen, schauen Sie, dass die Möglichkeiten nach Möglichkeit pflanzliche Alternativen wären, zum einen auch mit der Archidonsäure bei Rheumapatienten. patienten für, für welche Erkrankungen wird die ketogene Diät offiziell oder nach medizinischer Evidenz? Die Therapie der wahl natürlich ganz seltene Stoffwechseldefekte, wie beispielsweise der Glukosetransporter-1-Defekt oder pyrivate Hydrogenase-Mangel sind alles Energiemangelerkrankungen, ganz, ganz selten. Die gesicherte Indikation mit Level-1-Evidenz natürlich bei Behandlung von pharmakoresistenter Epilepsie im Kindesalter und auch im Erwachsenenalter nach den neuen Leitlinien. Das bedeutet, wenn zum Beispiel zwei... Ähm, eingesetzt ähm, wurden und der Patient immer noch ähm, Anfälle hat, sollte dann natürlich eine ketogene Diät in Erwägung gezogen werden. Neuere Indikationen sind momentan wie Alzheimer oder bestimmte Tumore wie Bioblastoma oder dickdarmkrebs oder Parkinson oder Schädelhirntrauma, sind momentan noch in der Evidenz, also noch nicht mit randomisierten klinischen Studien vertreten und werden momentan ähm, in der äh, Wissenschaft auch diskutiert falls jemand sich ähm, ein bisschen mehr zur Ketogener Diät einlesen möchte, wie Grundlagen, Indikationen, Kontraindikationen, wie kann man eine äh, Ketogene Diät durchführen, was sind die besonderen Situationen, kann er das gerne natürlich in der ähm, ähm, AWMF-Leitlinie ähm, für Ketogene Ernährungstherapien gerne nachlesen. Ganz wichtig eine Ketogene Diät hat auch Nebenwirkungen, deswegen sollte sie auch immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Die Nebenwirkungen sind aber so minimal, dass sie durch ganz banale Ernährungsinterventionen behoben werden können. Zum Beispiel, wenn man eine ketogene Diät initiiert und gemin dann kann man das einfach mit einer kleinen oder mit kleinen geringen Mengen an Kohlenhydraten beheben. Ganz wichtig, es sollte jetzt nicht ein Saft oder ähm, einfache äh, komplexe äh, äh, einfache Kohlenhydrate gegeben werden, sondern hier eignet sich zum Beispiel Maltodextrin 19. Bei Obstipation auch hier sollte auf jeden Fall die Ernährung nochmal überwacht werden, Ballaststoffe einbauen, Flüssigkeit einbauen, vielleicht etwas mehr MCT-Fette, weil sie auch dann ähm, ähm, zu Durchfall neigen. Oder Hyperlibidemie, da ist es ganz wichtig, dass der Patient die guten, gesunden Fette bekommt, aber auch vielleicht die MCT-Fette. Bei Nierensteinen ganz einfach, viel Flüssigkeit und wenn der Patient aber keine Flüssigkeit konsumieren kann, vielleicht auch den Einsatz von Citraten überdenken. Wie wirkt denn eine ketogene Diät? Bis dato, wir haben zwar jetzt 100 Jahre Erfahrung in der ketogenen Diät, aber es bleibt immer noch eine Million Question-Frage. Wir wissen, dass der direkte Mechanismus ist die alternative Energiequelle. Das heißt, in der Leber haben wir Ketonkörper. Ketonkörper können die Energiekrise direkt ausgleichen und indirekt werden ganz viele Mechanismen diskutiert, aber ganz verstanden ist der Wirkmechanismus bei Epilepsie noch nicht. Also neuroproduktiv zum Beispiel durch Veränderung von Kaliumkanälen, Erhöhung von GABA beispielsweise durch die antioxidativen Effekte oder ganz, ganz neue Evidenz ist, dass die antikonvulsive Wirkung direkt aus dem Darm kommt. Deswegen auch die Gut-Brain-Achse. Es gibt ketogene Diät, wirkt nicht nur bei Epilepsie, ketogene Diäten, es gibt mittlerweile auch Studien, zum Beispiel bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Und bei unterschiedlichen Indikationen wirkt die ketogene Diät auch unterschiedlich oder die Ketonkörper wirken auch unterschiedlich. Wichtig ist, Wann, ähm, welcher Wert ist äh, wichtig, also welcher beta hydroxybutyratwert wert ist wichtig. Bei Epilepsie möchten wir dann einen Ketonkörperspiegel zwischen 2 und 4 Millimol pro Liter haben. Zum Beispiel in der oder in diesem Review ist es äh, wünschenswert, wenn der Patient einen Beta-Hydroxy-Spiegel ähm, ähm, von etwas höher als 0,5 hat, das ist zum Beispiel auch bei MCI oder bei Alzheimer-Patienten auch erwünscht. Und hier beispielsweise, wir kennen schon diese ganzen Wirkmechanismen, die auch wichtig bei der Epilepsie sind, aber man weiß zum Beispiel, dass bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen die Ketose oder die Ketonkörper sich positiv auf den Blutdruck auswirken können, auf das Gewicht, wie Dr. Schulz auch das erklärt hatte, und natürlich auf die plasma wie, äh, und zudem gibt es auch ähm, noch in vivo und in vitro-Untersuchungen, noch nicht in Humanstudien, dass man gezeigt hat, dass die Patienten ähm, oder ähm, dass eine ketogene Diät auch das Darmmikrobiom verändert, und zwar durch die Redu Reduktion von Bifidobakterien, die wiederum zu einer Reduktion von TH17, also Interleukin-17-Zellen führen. Und wir wissen alle, dass äh, Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis ebenfalls eine äh, Disbalance haben, also sehr viele äh, TH17-Zellen zu wenig ähm, T-Rex-Zellen. Und wie schaut es eigentlich ähm, aus jetzt bei der ähm, Rheumatoin-Nathritis? Leider gibt es keine ähm, offiziellen Studien, die jetzt gezeigt haben, dass ähm, eine ketogene Diät bei Rheumatoider Arthritis auf jeden Fall einen Benefit hat. Aber zwei, letztes Jahr wurde ein Mini Review dazu publiziert. Und hier sind die wichtigsten Me Mechanismen dargestellt, wie zum Beispiel eine ketogene Diät bei Rheumatoider Arthritis helfen kann. Basierend ist es natürlich auf die Reduktion von Insulin. Klar, wenn wir Kohlenhydrate reduzieren, haben wir auch wenig Insulin und dadurch auch weniger ähm, Proinflammatorische Zytokine und insbesondere nicht nur Insulin, sondern auch Leptin. Wenn Insulin sich äh, reduziert, erhöht sich natürlich das Glucagon und ähm, das Glucagon ähm, erhöht die Produktion von, ähm, Pro ähm, von anti Zytokinen, wie beispielsweise das Interleukin-10. Auch es kommt zu einer Gewichtsabnahme und auch die Gewichtsabnahme bewirkt auch eine Reduktion von ähm, also von proinflammatorischen Zytokinen. Ganz wichtig bei der ketogenen Diät, und das ist auch mit dem Fastenzustand vergleichbar, dass durch die Ketose auch ganz viel Beta-Hydroxybutyrat gebildet wird. Und dieses Beta-Hydroxybutyrat hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen hemmt es das Inflammasom und zum anderen kommt es auch äh, zur Hemmung von diesen proinflammatorischen Zytokinen doppelt. Das heißt, es, Ballaststoffe könnten im Prinzip ebenfalls ähm, das Inflammasom hemmen, aber das Beta-Hydroxybutyrat hat im Prinzip durch die doppelte Funktion eine viel, viel stärkere Wirkung. Ähm, das haben wir uns diesen ganzen diese Hypothese haben wir uns dann ähm, genutzt und haben ähm, dadurch jetzt eine ähm, randomisierte kontrollierte monozentrische prospektive Interventionsstudie durchgeführt in ähm, Verbindung mit der Universität Münster und ähm, mit der Schwerpunktpraxis in, ähm, für Rheumatologie in Bad Bocklet. Insgesamt haben wir ähm, uns 60 Patienten ähm, angeschaut. Wir hatten eine Währunggruppe und eine Placebo-Gruppe. Das bedeutet äh, die Placebo Gruppe hat eine westliche ernährung bekommen und eine eine ketogene ernährung und ähm, die ähm, allgemeine fragestellung war wir wollten uns ähm, vergewissern kann überhaupt eine ketogene ernährung einen wichtigen wirksamen therapeutischen beitrag bei einer rheumatoiden arthritis leisten der primäre endpunkt wurde angesetzt durch die reduktion von SDAI äh, disease activity index und ähm, dazu haben wir uns natürlich die ganzen hypothesen die mittlerweile oder die in der äh, literatur beschrieben sind untersucht das heißt wir haben ähm, Zytokine gemessen Redoxpotenzial gemessen ähm, das komplette Darmikrobiom mikrobiom uns ähm, ins Detail angeschaut natürlich auch ähm, ja Fatigue angeguckt ähm, Hack funktionelle ähm, die funktionelle ähm, Leistungsfähigkeit Stressbewältigung ähm, und alles, was ähm, eigentlich erhoben äh, werden kann, auch zur Lebensqualität haben wir erhoben. Die Studie ähm, ist eine äh, doppelverblendete Studie und läuft bis ähm, Oktober. Und gemäß äh, der Good Clinical Practice ähm, kann ich Ihnen heute noch nicht die Ergebnisse zeigen, aber ich denke, in zwei Monaten ähm, haben wir dann auch im Prinzip alles ausgewertet und ich kann gerne Ihnen dann die positiven Eigenschaften einer ketogenen Ernährung auch ähm, ja ähm, mit harten Fakten äh, zeigen und ähm, auch ähm, präsentieren. Genau. Ja, da, das war es nur eine kurze Zusammenfassung von meiner Seite und ich stehe jetzt gerne auch für Fragen zur Verfügung. So, vielen Dank für den wunderschönen Vortrag äh, und sehr detailliert äh, die Informationen über äh, den Prozess der Ketone, die Wirkung von Ketonen, und den gezielten Einsatz bei unterschiedlichen Erkrankungen. Für unsere Rheumatologen ist es ja noch ein bisschen Neuland. Sagt man selber, sie sind da schon Pioniere mit dieser Studie. Tatsächlich nochmal meinen Respekt für die Durchführung dieser Studie. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Ernährungsstudien extrem anspruchsvoll sind, schwierig durchzuführen sind, um so eine randomisierte, kontrollierte, interventionelle Studie durchzuführen. Das ist wirklich schon eine erhebliche Herausforderung. Das Gute dabei ist natürlich, dass solche dass die, die ketogenen sich natürlich sehr, sehr gut eignet weil ne? man sie eben auch gut kontrollieren kann, also ne? über die, die Messung der Ketose beispielsweise. Ne? Das heißt, es gibt ähm, insofern natürlich, äh, dann eben hat auch ein anderes, ein anderes Gewicht tatsächlich auch, was das angeht, im Vergleich zu Beobachtungsstudien tatsächlich auch. Ne? Also insofern ähm, wirklich bin ich sehr, sehr gespannt, was dort rauskommt. Wir haben ja schon die ersten Erfahrungen mit unseren Patienten sammeln können auch und äh, mit unterschiedlichen Rheumakranken, nicht nur bei der Rheumatrinathritis oder Psorias, Arthritis, Kollagenosen äh, zum Teil auch. Und auch da sind unsere ersten Eindrücke sehr vielversprechend. Auch, ne? also gerade, was ich schon gesagt habe, diese äh, Schmerzen werden besser, die jetzt Aktivität im Ganzen nimmt ab. Äh, und insbesondere diese Allgemeinsymptomen, ne? also die, die Fatigue-Symptomatik, äh, ist deutlich gebessert. haben der Energiezustand, das ist wirklich schon ähm, sehr, sehr beeindruckend, wie, wie, wie schnell und wie ausgeprägt dieser Effekt letztendlich ist. Ja. Gut. Andere Fragen. Vielleicht können wir noch im Anschluss nachher das vielleicht klären. Aber ähm, wenn Sie nutzen Sie die Möglichkeit, jetzt ähm, wahrscheinlich einen der kompetentesten Experten auf dem Gebiet äh, zu fragen. Tatsächlich. Also Tatsächlich ist es ja eine Diät, eine Ernährungsform, die noch etwas. Noch hier ist eine Frage von, von Martin. Wie sinnvoll ist die Ketodiät bei Fibromyalgie? Ja. Vielleicht, tatsächlich ist es ja so, dass viele unserer Honor-Patienten manchmal eine sekundäre Fibromyalgie haben und das ist auch so ein Zustand, der. Erhebt, unklar ist tatsächlich pathophysiologisch, mit erheblichen Schmerzen, funktionellen Einschränkungen und gerade mit so einem Erschöpfungszustand natürlich verbunden ist. Chronic Fatigue-Syndrom gibt es natürlich jetzt auch in anderen Konstellationen, insbesondere zum Beispiel äh, beim Long-Covid-Syndrom. Also haben Sie dort Erfahrungen sammeln können, schon auch was? Äh, was ist Ihr Eindruck? Wir hatten auch eine eine Patientin mit dieser sekundären Indikation und auch, wie Sie sagen, diese Fatigue-Symptome, diese Schmerzen, das war jetzt alles subjektiv. Wie gesagt, die Ergebnisse sind noch nicht ausgewertet, aber wir konnten ähnliche Ergebnisse jetzt wie bei einer Rheumatoiden Arthritis auch ja, sehen. Das war noch eine Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen LBHB und RBHB? Ja. Links und rechts, oder wer heißt das, was soll das bedeuten? Genau, ja. Ähm, Sie sprechen wahrscheinlich von ähm, exogenen Ketonen, äh, dass das man das Supplements dann Genau, es gibt ein Racemat und es gibt eine ähm, Purform. Das Racemat wirkt ja natürlich zu 50 Prozent, das wäre die Links-BHB ähm, und das R-BHB, das ist dann ein hundertprozentiges Produkt, was natürlich 100 die Wirkung hat. Genau. Okay. Ähm, noch eine Frage, liebe Frau Heid. Was glauben Sie, ist der Grund, dass Ketovidin erst jetzt klinisch angewendet bzw. erprobt wird? In der ähm, Epilepsie war das ja so, als die ähm, Antikonvulsiva dann ähm, einen Hype hatten, hat man einfach die ketogene Diät vergessen. Und... Ähm, auch für die rheumatoide Arthritis gibt es ja mittlerweile sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gute Medikamente, die ganzen DMAs und so weiter. Trotzdem haben die Patienten noch einen Leidensdruck und ich denke, wenn es dann einfach mit Medikamenten nicht weitergeht und die Lobby auch die Patienten, Fachgesellschaften dann danach suchen, dann kommt wieder die ketogene Diät, dann kommt sie wieder aus dem Ärmel hoch. Das ist einfach, ja, zuerst vergisst man die und dann kommt sie wieder. Gut, ja. Wir haben gesehen, dass es eben doch ein erhebliches Potenzial hat. Und äh, vielleicht kann ich gleich äh, den nächsten an äh, Vortrag anschließen. Ja. Da war noch eine Frage, wie lange wendet man die ketogene Diät an? Bei der Epilepsie gibt es da in der Regel zwei Jahre. Bei der rheumatoiden Arthritis ist es was ganz, ganz Neues. Ich denke, die Patienten haben ja Flares und Remission. Das müsste man einfach langfristig noch mal schauen. Aber auf jeden Fall ist es ja eine Ernährungsform, eine begleitende Therapie. Ich denke, das wird dann in der Form dann lebenslang auch durchgeführt. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil ist natürlich die Ketogene, die natürlich sehr anspruchsvoll ist als, als Ernährungsform durchaus. Und wir haben es mit unserem Patienten natürlich auch besprochen. Ich glaube, wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass diese Ernährungsform als Werkzeug zu verstehen, wie man sie einsetzt. Dass man den ja, und die Effekte persönlich zu erleben, äh, das wird sicherlich auch nicht auch bei jedem Patienten funktionieren. Also ist der individuelle, der Stoffwechsel natürlich viel zu individuell und da gibt es natürlich sicherlich auch mal Unverträglichkeiten oder Probleme damit. Nicht jeder hat äh, die, die, die, die metabolischen äh, oder anti-inflammatorischen äh, Effekte der und die wirklich äh, für seine spezielle Erkrankung eben, äh, erleben tatsächlich auch. Äh, ich denke aber, was äh, ähm, hilfreich ist, dass man es immer wieder als Werkzeug einsetzen kann. Und, äh, und ich glaube, dieser Switch, wenn man das, das komme ich auch noch auf unsere spezielle Ernährungstherapie zu sprechen, dass man das auch, sagen wir mal, in einer, äh, von einer ketogenen Diät in eine Low Carb Diät übergeht, äh, dann kann man zumindest in der Kombination mit dem beispielsweise einige der Vorteile noch weiter nutzen, beziehungsweise äh, kann das eben auch wieder äh, phasenweise einschalten und intensivieren. Bei der Therapie. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass es, also ich denke, nicht, also Sie kennen das aber ja den Patienten, bei ihren Patienten mit der, mit der Epilepsie, die Kinder, da ist es natürlich eine, eine dauerhafte, sehr, sehr intensive und sehr strenge Diät natürlich auch. Ne? Aber bei, bei diesen Varianten, von denen wir jetzt hier sprechen, als gezielte Ernährungstherapie bei entzündlichen Erkrankungen beispielsweise ähm, ist, ist, ist, hat man natürlich etwas mehr mal Spielraum, glaube ich, auch nur für die Umsetzung. Ja. Ja. Wenn die Remission kommt, dann sind die Patienten natürlich nicht so compliant. Das ist ja auch verständlich. Man hat ja auch ein bisschen Lebensqualität. Aber man kann die ketogene Diät heute so einfach und so gesund gestalten. Ich glaube, das ist jetzt nicht wie bei der Epilepsie, wirklich ganz, ganz streng und immer Ketonkörper sehr, sehr hoch. Ich glaube, das kann man wirklich auch dann lebenslang die Therapie auch einhalten. Dann ist es keine Therapie, das ist eine spezielle Ernährungsform dann bei der Rheumatologie. Oder Das ist ja mal die Krux aller Diäten, dass sie natürlich alle Diäten wirken, ja, egal ob ich nur Low Carb, High Carb, Keto nehme, die wirken alle hinsichtlich der Gewichtsabnahme, hinsichtlich positiver gesundheitlicher Effekte auch. Das Problem ist immer die, die, die, die Dauer. Ja, wenn wenn du da begrenzt, mit begrenzten Zeitraum funktionieren, Diäten. Und hinterher gibt es natürlich immer den Leidigen. Äh, in einigen Effekt, dass die Patienten dann hinterher mehr dienen als vorher, weil es die Probleme dann schlimmer wiederkommen, als sie, als sie vorher bestanden. Auch nur, ne, weil man natürlich mit einer alten Gewohnheit ganz mehr zurückgeht. Also, es ist in dem Fall natürlich eher sinnvoll, eine, eine langfristige Ernährungsstrategie zu haben und, und, äh, nicht, nicht eine Diät, die zeitlich begrenzt ist, sondern, eben, ähm, eher ein, ein langfristiges Ernährungskonzept zu haben, an das man sich auch halten kann. Ganz und dass man durch bestimmte intensivierte Phasen, ähm, aktivieren kann, also einer Ketogen-Diät beispielsweise. Genau. Gut, vielleicht können wir hinterher noch, ähm, noch, ähm, noch, noch etwas mehr Fragen beantworten, auch vielleicht ganz kurz noch mal zum, äh, zu der praktischen Umsetzung. Wie, wie handhaben wir das bei uns in der Acura-Klinik mit der Ketogen-Diät? Wir haben ähm, die, die Grundlagen der Ketogen-Diät haben wir jetzt schon ausführlich und detailliert äh, dargestellt bekommen, auch für Frau Dr. Heidt. Ähm, wir haben versucht, jetzt bei uns so eine, so eine, eine, eine Kombination aus der und all den Vorteilen, die wir gehört haben, ähm, mit dem Intervall zu bringen. Letztendlich sind die Effekte, synergistisch tatsächlich. So muss man sich das vorstellen. Fasten äh, bzw. Hungerphasen, haben Sie gehört, führen auch zu einer Ketose. Das heißt, der physiologische Endzustand ist praktisch der gleiche. Ja, also äh, mit Intervallfasten wird man nicht in die Ketose kommen tatsächlich auch, aber äh, die metabolische Zielrichtung ist tatsächlich dieselbe. Und im Endeffekt führt es das dazu, dass der Stoffwechsel flexibler wird, optimiert wird auch, dass eben auch hier antiinflammatorische Effekte äh, stattfinden, dass äh, der Gesundheitszustand als Ganzes sich bessert, auch äh, die Energie sich bessert, äh, die metabolische Gesamtsituation, die Insulinresistenz sich bessert ähm, und äh, der Vorteil bei der, bei der Variante des Intervallfassens, dass es eben eine, eine, man sagt, eine, eine Time-Restricted Feeding, also das heißt, dass man ein ganz bestimmtes Zeitfenster hat, in dem man ist ähm, und das lässt sich durchaus in den Altern gut integrieren. Selbst wenn man die kepiogene beendet, kann man immer noch auch dieses auf diese äh, durchaus sehr effektive Möglichkeit einer spezifischen Ernährungstherapie zurückhalten. Also wir haben diese Kombination genutzt, diese beiden Bayern. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist das, was wir schon gehört haben, dass es 70 Prozent der Energie über gesunde Fette kommt. Das also im Gegensatz zu dieser, wir haben die Atkins-Diät gehört, das ist dann eher so Dirty-Keto, wenn man so will tatsächlich. Äh, wenn man sich auf die gesunden Omega-3-Reichen, Fette fokussiert äh, hat man durchaus die positiven Gesundheitseffekte äh, darüber hinaus noch und was ich schon gesagt habe und, und, und wo ich Wert darauf nehme, dass man ihm ausreichend und hochqualitatives Eiweiß zuführt und eher wenig und auch hier ja die grünen Kohlenhydrate also Gemüse, äh, Salate, ballaststoffreiche Kohlenhydrate, die hier einen wesentlichen Schwerpunkt sind. Das ist ein ganz gutes, ein ganz gutes Bild, dass das ganz gut zeigt. Im Endeffekt müssen wir unseren Stoffwechsel, wie ja er in den normalen Industrienationen hier als standardamerikanische Diät beschrieben wird, so vorstellen wie diesen Tanklaster. Das heißt, im Endeffekt fahren wir komplett auf Zucker. Und das ist eben nur dieser ganz, ganz kleine Tank, den wir haben. Und die Energiereserven sind relativ rasch verbraucht. Im Endeffekt haben wir aber einen riesengroßen Fetttank, den wir mit uns rumschleppen. Ähm, damit können wir wirklich äh, Tage, Wochen, Monate tatsächlich zurechtkommen. Ich habe die längste äh, medizinisch kontrollierte Hungerdiät oder Fastendiät war 380 Tage, was schon erstaunlich ist. Und äh, so muss man sich das im Prinzip vorstellen, dass man, wenn man ketogene Diät auch zur, zur Gewichtsreduktion einsetzt, dann kann man sozusagen von seinen eigenen Fetten. Neben äh, die Ketone die sind letztendlich ein hocheffizienter Energielieferant für äh, nahezu alle Gewebe im ähm, die, die Effekte, die wir, die wir erzielen können, ähm, sind eben zum einen, wie ich gesagt habe, die, die Energie, Verbesserung der Energiebereitstellung, auch äh, Gewichtsreduktion, die äh, auch äh, durchaus sehr. Äh, sehr effektiv auftreten kann tatsächlich, aber da muss man schon darauf achten, Fette sind natürlich äh, haben eine, eine, eine hohe eine Kaloriendichte, eine Energiendichte natürlich auch, um eine effiziente Gewichtsreduktion zu erreichen, muss man natürlich auch dort an den Kalorien sparen. Im Die Entzündungshemmung ist natürlich für uns Rheumatologen bei den entzündlichen rheumatischen Erkrankungen extrem wichtig, äh, auch in Verbindung mit dem verminderten oxidativen Stress als protektiven Faktor für Kardiovaskuläre Krankheiten, die Stoffwechseloptimierung mit der verbesserten sensitivität und die kognitiven und psychischen Effekte, die man erreichen kann, bessere Denkfunktionen, Konzentrationsfähigkeit, ganz, ganz maßgeblich tatsächlich auch. Ähm, Vielleicht ganz, ganz kurz: in den letzten, in den letzten Jahren äh, gab es eine Flut an hochqualitativen äh, wissenschaftlichen Publikationen zu den zu Effekten äh, von, von Ketonen als Signalkörper auf viele unterschiedliche Stoffwechselfunktionen, aber auch Funktionen des Immunsystems, beispielsweise hier die Hemmung des Inflammasoms als, äh, als, als wichtige inflammatorische Komponente wurde schon erwähnt. Äh, ganz, ganz Aktueller Artikel, gerade jetzt am 22. September in Nature, ein hochqualitatives wissenschaftliches Journal, erschienen, dass eben eine ketogene Diät, beispielsweise die Ketose, tatsächlich auch bei schweren Corona-Infektionen einen wesentlichen Effekt hat, auch indem es eben die T-Zellfunktion verbessert hat. Also wirklich brandaktuell. Hier würde ich gar nicht weiter darauf eingehen. Auch im Rahmen der Tumortherapie wird es als supportive Therapie eingesetzt. Auch ähm, über die, den Einsatz bei neurologischen Erkrankungen wurde schon gesprochen. Ebenso, insbesondere bei der Epilepsie, aber eben auch bei maus ähm, Alzheimer, ANS, Parkinson. Ähm, auch hier sind viele, viele neue vielversprechende Therapieansätze zu erwarten. Ähm, bei metabolischen Erkrankungen insbesondere natürlich, die 2 Diabetes, Übergewicht, der Fettleber. Ähm, auch hier ähm, wesentliche Effekte, da bin ich hinweg. Das habe ich oder auch schon erwähnt. Das ist eine der wenigen Diäten, die man tatsächlich kontrollieren kann und diesbezüglich gut steuern kann tatsächlich, ne? Über diese, entweder über den Urin, über die Blutuntersuchung oder wie wir es bei uns in der Klinik machen, auch über die Atemluft, indem man dort Aceton misst und dort äh, sehr gut ähm, dann die, das, äh, die, die nachweisen kann, ob die Patienten dann tatsächlich wirklich in der, durch die diätetischen Maßnahmen in der Ketose sind. Dann auch. Ganz kurz, Übergewicht heutzutage zwei Erklärungsmodelle. Das eine ist das Energiebilanzmodell, das heißt zu viel Kalorien-Einfuhr, weil zu wenig Verbrauch gibt Adipositas. Das zweite Modell, das eher auf die Makronutrients geht, also das heißt das Carbo-Insulin-Modell auch. Das sieht man ganz gut hier verdeutlicht, auch prinzipiell haben wir mehr oder weniger alle drei Mahlzeiten pro Tag und dazwischen noch eine ganze Menge Snacks. Das heißt, permanent ist der Insulinspiegel. Und solange der Insulinspiegel hoch ist, wird kein Fett abgebaut. Alles, was Energie zugeführt wird, geht in die Fettdepots tatsächlich auch. Und diese Hyperinsulinämie hat tatsächlich viele, viele negative Effekte, insbesondere die, die Insulinresistenz, die dann auch zum Diabetes führen kann, Fettleber, kardiovaskuläre Erkrankungen, demenzielle Syndrome, Tumorerkrankungen letztendlich, auch also eine ganz, ganze Menge negativer Effekte. Das bezüglich die positiven Effekte des Intervallfastens, hatte ich schon äh, äh, erwähnt, insbesondere die, die, die verbesserte Energie, die, der Verlust des, des Essverlangens, des Hungers, äh, Gewichtsverlust. Es ist jetzt keine per se nicht ganz so einfach, damit äh, Gewicht abzunehmen, aber ist es durch, ist ist durchaus ein gutes Werkzeug, das zu integrieren in, einem, in, in so eine Strategie, tatsächlich auch die Entzündungshemmung, äh, insbesondere über den Mechanismus der Autophagie, äh, dieses Recycling und die Anti-Aging-Effekte auch mit. Regenerativen Effekten über die Aktivierung von Stammzellen spielt ja eine ganz wesentliche Rolle dabei. Ein ganz interessanter Übersichtsartikel, der im Journal of Medicine erschienen ist, über die Effekte von Intervallfasten auf unterschiedliche Erkrankungen, auch an den Altersprozess. Ganz kurz, wie läuft das praktisch bei uns ab? Wir haben, behandeln Patienten mit den unterschiedlichsten rheumatischen Erkrankungen, mit dieser kombinierten Ernährungstherapie. Das heißt, die Patienten brauchen einfach nur eine... eine Hast du was Ganz normale stationäre, äh, stationäre Einweisung äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Begriff Ernährungstherapie auch. Und dann über 14 Tage eine rheumatologische Komplextherapie mit Physiotherapie, medikamentöser Therapie, Psychotherapie integriert auch. Äh, der Schwerpunkt ist aber letztendlich die kombinierte Ernährungstherapie. Patienten werden mit einem kompetenten Diätkoch Ernährungscoach betreut, Erlernen das in einer eine entsprechenden Küche, auch in der Ketoküche, erlernen die, äh, mit, mit welchen Nahrungsmitteln sie arbeiten müssen, lernen das Kochen äh, und das, das Handling dieser, dieser entsprechenden Nahrungsmittel, den Einsatz dieser, äh, der, dieser, der, der Ketogen-Diät äh, dann äh, durch, durch selbstständige Anwendung, durch das Kochen und auch, auch gut kennen. Ähm, Prinzipiell versuchen wir das auch durch eine mal, ambulante, poststationäre Nachbetreuung dann aufrechtzuerhalten. Wir haben die Chatgruppen auch, die, wo wir gegenseitig um die Patienten sich die Erfahrungen austauschen, eine Betreuung durch uns, sodass man das auch längerfristig ja eine, eine eine, eine, eine, eine stabile Betreuung hat. Und auch hier, wir sind interessiert, dass wir dort entsprechend Studien durchführen, äh, um das wissenschaftlich besser noch zu, zu untermauern, zu evaluieren. Gut, ähm, das können wir, glaube ich, dann beenden. Achso, hier gibt es noch mal einige. Genau. Welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen Sie uns oder sind notwendig? Ja, vielleicht ganz kurz. Es gibt so ein paar Basics, glaube ich, auf die man achten muss. Vitamin D hatte ich schon gesagt, in einer hohen Dosis tatsächlich auch. Manchmal muss man, auch, um den Spiegel hochzubringen, ruhig 20.000 Einheiten pro Tag geben für eine Woche lang. Und dann kommt man tatsächlich ein okay. vernünftiges Spiegel. Omega-3-Fettsäuren, okay, ganz ist, Omega -Fettsäuren. ist Das sind, äh, gerade wenn man äh, bei. Muskelschmelche, verminderten Energiezustand, ist Es ist durchaus sinnvoll, zum Beispiel Kreatinphosphat einzusetzen. So also wissen die Bodybuilder und Sportler schon ganz lange, die nutzen das ganz gezielt. Äh, darüber hinaus hat es nicht nur Effekte für die, äh, für die Muskulatur, sondern durchaus auch für das Denkvermögen, das Konzentrationsvermögen auch. Also na, ganz gute Daten tatsächlich, die, die einen positiven Effekt von Kreatinphosphat, äh, Zink, Magnesium, das sind durchaus Mineralien, die man ergänzen sollte. Also da gibt es durchaus einige, die ganz äh, an Nahrungsergänzung die, die durchaus hilfreich sind. Zweite Frage ist noch, ähm, aber würden Sie tatsächlich sagen, dauerhaft ketogen ernähren oder keto Zeitling Kommt natürlich auch das Motiv an und ob ich in der Tat ein Krankheitsbild wie Rheuma habe. Ja, das hatten wir schon gesagt. Wahrscheinlich ist es nicht immer so ganz einfach, äh, keto dauerhaft durchzusetzen, weil wenn man zum Beispiel im Urlaub ist auf Reisen ist. Insofern ist gegen ein Zeitlinien, glaube ich, nichts zu sagen. Ähm, können Sie noch einmal den Unterschied zwischen Atkins und gesunder Keto erklären? Ähm, fördert Atkins Diät unter uns schon sogar Entzündungen? Frau Heid, können Sie vielleicht dazu was sagen? Genau, die, die Atkins-Diät, das ist ja von Herrn Atkins, der massiv selber übergewichtig war, entwickelt worden. Das ist ja eine sehr, sehr stark proteinreiche Diät. Wenn man zu viel Protein konsumiert, deswegen habe ich das sehr oft betont, dass die Proteinempfehlung nach den DGE-Empfehlungen sein sollte, weil aus Protein entsteht über die Gluconeogenese wieder Glukose Glucose und dann ist komplett der Ketosezustand inhibiert. Das heißt, man, der Körper produziert überhaupt keine Ketose. Tonkörper. Also eine Atkins-Diät ist eine sehr, sehr stark proteinhaltige Diät und es kommt kaum zu Ketosebildung durch, durch die Glykoneogenese. Das ist der Unterschied. Vielen Dank. Ich glaube, wir werden gleich rausgeschmissen. Das läuft unser Zeitfenster so langsam ab für den Zoom. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, Frau Heidt, für, für Ihre kompetente Teilnahme und ich wirklich ganz gespannt auf die auf die Studie. Ich mich an allen, bedanke mich bei allen Teilnehmern für ihr Interesse, ihre Fragen. Wir werden diese, diese Veranstaltung als, werden sie aufgezeichnet und werden sie zur Verfügung stellen. Die lässt sich über einen Link über unsere Homepage dann aufrufen.